Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family und heute geht es um die Fibromyalgie. Ja, eine seltsame, noch immer neuartige Symptomatik und Erkrankung ist die Fibromyalgie. Fibromyalgie ist eine Beschreibung um einen Zustand, der im Grunde genommen heißt, ein Schmerz im Gewebe, ein Schmerz, der sich in den Faszien, im Bindegewebe, im Muskelgewebe, im Weichteilgewebe befindet. Und das Spannende ist, in der Schulmedizin kann man nicht so richtig sagen, wo kommt es her, was sind die Ursachen und folglich kann man auch nicht so richtig einen Behandlungsvorschlag machen. Es wird im Grunde symptomatisch behandelt, es wird in Schmerzstillen behandelt oder das Immunsystem wird gedämmt damit die Entzündung weggeht, also Entzündungshemmer werden gegeben oder ähm, andere Arten von schmerzentzündungsbeeinflussenden Medikamenten. Das ist auf Dauer keine gute Lösung, denn diese Sachen greifen natürlich den restlichen Körper an, greifen die Leber an, das Darmmilieu und sind insgesamt für den Körper keine Dauerlösung. Und häufig, ist noch schlimmer, wirken sie nicht mal richtig. Schmerzen sind oft trotzdem da. Es ist die große Frage, was tun, um hier erfolgreich zu sein? Was wir tatsächlich mit unserer Arbeit im Praxis-Family-System und mit der Praxis auch machen. Um hier erfolgreich zu sein, ist es erstmal wichtig zu schauen, was sind denn mögliche Ursachen. Und wenn wir da hinschauen, dann sehen wir, es ist nie eine einzelne Ursache, sondern immer ein Konstrukt aus verschiedenen Faktoren, multifaktoriell. Einer der Hauptfaktoren tatsächlich sind Toxine. Schwermetall, <lacht> Leichtmetall und bestimmte Toxine aus der Landwirtschaft, das heißt Glyphosat, aber auch andere Pestizide, Herbizide, äh, Gifte aus, aus Plastik, ja, also diese ganzen Weichmacher. Es gibt da auch nicht ein Toxin, was man verantwortlich machen kann, ja, nur Quecksilber oder nur Cadmium oder nur Aluminium, sondern meistens ist es die, das Zusammenspiel, das letztendlich dazu führt, dass Entzündung entsteht und damit Schmerz. Diese Toxine lagern sich häufig im Gewebe ab, werden in bestimmten Stellen geparkt, damit sie die wichtigsten lebensnotwendigen Organe nicht belasten und stören und dort im Gewebe kann es eben dann sein, dass der Körper in dieser Form reagiert, dass er entzündet, <lacht> diese Schmerzen entstehen. Das zweite, was hinzukommt, was mit den Toxinen unmittelbar zusammenhängt, ist äh, die zusätzliche, der zusätzliche Stress, der biophysikalische Stress durch Elektrosmog. Elektrosmog bedeutet, die hoch, vor allen Dingen die hochfrequenten Strahlen aus Handyfunk, aus Mobilfunk, aus dem WLAN, ja, von Bluetooth, besonders diese Form von Strahlen bringen das Gewebe, bringen die Schwermetalle, bringen die Leichtmetalle dazu in Resonanz zu gehen und dann entsteht noch mehr Entzündung. Das ist der zweite große Ursachenkomplex. Das ist auch ein Grund mit, warum das in den letzten Jahren einfach so verstärkt mehr wird und vor vielen Jahren noch gar nicht bekannt war. Das nächste, was hinzukommt, sind bestimmte Unverträglichkeiten auf Lebensmittel, auf bestimmte Lebensmittelgruppen, vor allen Dingen Gluten, aber auch die Milchprodukte und bestimmte Lektine. Ja, das sind so Pflanzenstoffe, die Pflanzen selber entwickeln, um sich zu schützen vor Fressschädlingen. Und auch die können in unserem Körper Probleme machen. Nicht bei jedem, nicht immer, aber es kann mit dazu beitragen. Und die Stoffe, vor allen Dingen aus dem Gluten und aus den Milchprodukten, sorgen mit dafür, dass es im Gewebe wieder zu Entzündungen kommt. Dann, Nährstoffmängel können eine große Rolle spielen, häufig fehlen bestimmte Basisnährstoffe, ja, wie Zink oder Magnesium oder Vitamin B12 oder, oder, oder. Und das sorgt wieder mit dafür, dass das Gewebe in die Entzündung reinkommt und nicht aus der Entzündung rauskommt. Dann spielen natürlich Stress allgemeine Rolle und ungelöste seelische Themen, ungelöste seelische Konflikte. Also auch nochmal ein Riesenpunkt, auf den man achten darf und achten muss, und zum Schluss ist natürlich das, was hier passiert in dem ganzen System, im Körper, im Gewebe, eine Übersäuerung. Das sorgt dafür, dass einfach das Gewebe durch die Entzündung, durch, die, durch die, äh, den fehlenden Abbau von, von Radikalen und Säuren übersäuert. Und in dem Gewebe der Übersäuerung, der toxischen Belastung, da gedeihen jetzt Keime. Vor allen Dingen bestimmte Bakterienarten, gerade Borrelien, aber auch Batonellen, Babesien und sonstige und bestimmte Viren. Allen voran der epstein barr virus aber auch noch andere Viren, andere Herpestypen oder andere Virengattungen können dort dann gedeihen und sorgen wieder für Entzündungen. Das heißt, um einer Fibromyalgie entgegenzuarbeiten, braucht es ein Wissen, welche dieser Faktoren spielen in welcher Gewichtung eine Rolle. Und dann kann man entsprechend vorgehen und kann entsprechend adäquat entgiften, Nährstoffe nachfüllen, die Keime entsprechend behandeln, versuchen den Elektrosmog abzustellen und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach und hier gibt es auch keinen pauschalen Tipp, so nach dem Motto, hey, diese Superpflanze kann dir helfen, dass alles gut wird. Oder hey, dieses Mittel hilft dir, dass alles besser wird. Das wäre falsch. Es macht Sinn, an dieser Stelle wirklich erstmal zu testen. Und dieses Testen kann man am besten machen mit ähm, der Praxis Family Test Methode. Sprich mit einer Testmethode, die das autonome Nervensystem optimal untersuchen und prüfen lässt. Das ist das, was wir lehren mit unseren Kursen. Ihr findet hier unten einen Link auf unserer Website, dort könnt ihr euch das anschauen und könnt den Kurs euch anschauen. Ihr könnt lernen, wie ihr euch da selber raushelft. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn da weitere Fragen sind oder Anregungen, schreibt uns, folgt uns gerne auf Instagram. Dort könnt ihr noch mehr sehen, wie wir das im Alltag einbetten, wie das funktioniert. Ich wünsche euch allen, dass ihr die Möglichkeit habt, dass ihr die richtigen Wege findet, um aus der Fibromyalgie rauszukommen. In dem Sinne, liebe Grüße, ciao der Matthias.